Hey Dana, check this out. Papa, what are you doing? Oh nein, das macht er nicht wirklich. No, no, it's off. Oh. Das hat er wirklich getan? Okay, Jetzt mal ehrlich, ist es euch auch schon mal passiert, schreibt mal in die Kommentare. Mit der Maske. Oh oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. oh, oh. oh, Das hat ihr noch nicht mal weh. Die hat noch nicht mal geschrien. Polizei. Die wurden jetzt angehalten. Ihre Gebete wurden nicht erhört anscheinend. Leider. Fox oh. my parents are going to be so mad, Fox! Fox the Elter! It's a girl! Men men are Ah! geil! <lacht> Frauen sind manchmal echt verrückt. Wenn Frauen ihre zwei Minuten haben... Oh, Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Die lachen? Leute, ich bin nicht schadensfroh. Wenn, wenn, wenn jemand runterfällt oder irgendwas passiert, ich kann einfach nur nicht lachen. Keine Ahnung warum. Weil ich weiß, dass man Schmerzen dabei hat. Aber die Leute, die auch drüber lachen, mein Gott, die nehmen das halt nochmal mit Tumor, glaube hey. ich. Hey. Stell dir vor, dass diese Flasche ein Männerherz ist, also von einem Typen, ja? Okay? Mhm. Das ist von einem Typen das Herz. Okay? Ja. Und ihr brecht jetzt von diesem Typen das Herz, ja? Und dann sieht es so aus. Und ihr sagt mal, Entschuldigung. Sorry. Hat sich nicht viel getan, ne? Mhm. Wenn ihr jetzt aber... kurz blast. Hat ihr nicht gesagt. Das ist ja, einfach wieder ganz. Einfach kurz nasegen. Logisch an. Okay. okay. Ich darf nicht mal direkt falsch denken. Do you recognize where your mind is going? Ah! <lacht> diese kleine Schweinchen. Oh, okay. Die Welt läuft. <lacht> die Soundeffekte sind echt crash, geil you know, manchmal. Crazy. Put over no ID. Like Same stripes like a ref's average shirt got the next magic verse. got my chest tatted. okay Ohne Sinn. Ja, mit wenig Sinn, sag ich mal. <lacht> Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben.